willkommen zurück Reisende. Wir sind wieder in Going Medieval. Als letztes haben wir hier das Lagerhaus gebaut. Ist auch schon gut was drin. Ich habe uns hier mal ein bisschen einmal Boden schon aufgeschüttet und angezeichnet die Gebäude. Hier geht noch nicht, da ja hier noch ein Loch ist. Hier habe ich Boden angezeichnet schon. Wir sind ja im Screenshot Modus. Da sehen wir Bauplanung nicht. Hier oben ist ja unser Rüstungsmacher mit Laden. Habe ich schon ein weiteres Gebäude bauen lassen. Das ist die Bibliothek. Hier haben wir Krankenhaus. Und hier werden wir die Küche reinmachen. Irgendwie. Und hier drüben wird es Ich habe hier auch angezeichnet, damit wir in den Keller kommen. Lassen wir jetzt mal durchlaufen, dass sie ein bisschen arbeiten können. Hoffentlich machen sie hier noch die ehemaligen Bücherregale. Damit wir hier unten dann... ...habe ich uns mal Bücherregale reingestellt. Und auch ein paar an die Wand gemacht. In den Tisch, falls man ein Buch ausleihen möchte. Kann man sich denken, hier sitzt dann einfach einer. Und oben können sie forschen und Bücher schreiben. Ich habe auf die Seite jetzt dann hier auch auf der Seite schon mal Fenster eingebaut und Türen. Hier ein bisschen weiter aufgeschüttet. Und hier machen wir dann eine große Halle draus. Die gibt ja hier einen Bonus. Mal gucken, wo war die? Hier. Dann bekommen die Siedler alle einen Bonus, wenn sie hier essen. Ich hatte eigentlich gedacht, also Wirtshaus so und dahinter dran die Küche weil das ist vom Platz ja nicht so richtig reicht und wir hier irgendwie in den Keller kommen müssen. Machen wir am besten gegenüber dann. Hier das Wirtshaus draus. Also nein, gleich nicht wahr. Hier das Wirtshaus und hier die Küche. Schön mit Herd und so. Da sollten wir vielleicht aber dann einen anderen Fußboden rein. Reißen wir hier mal den Fußboden raus. Machen da einen Steinfußboden rein. Und dann die Kochstellen. Haben wir die? Hier unten haben wir die. Können wir aus drei verschiedenen: Kalksteinziegel, Kalkstein und Lehmziegel. Was ein Lehmziegelgebäude ist, nehmen wir wohl dann Kalksteinziegel. Da müssen wir jetzt mal gucken wegen dem Boden ja aber eine Küche sollte einen anderen Boden haben als Holz oder nicht wir Können ja für die Kochstellen den Hellen verwenden den hellen Boden mit einer Reihe rum und den Restboden grau machen. So. Da kommt eine Treppe rein. Wie wollen wir in den Keller? Können wir ruhig eine Lebensziegeltreppe nehmen. So. Also genug Fenster sollten drin sein. Hier werden wir überdachen. Dann sind die beiden Fenster eigentlich sinnbefreit? Ich will den Eingang zum Keller schön überdachen? Ja, dann sind die Fenster irgendwie nicht so schlau. Und oben könnte man... ...ein Lager, aber für was ist die Frage... Da bekommt man hier doch eine große Halle rein mit, einem, mit einer Küche. Wie breit ist denn so ein Herd? Zwei. Und drei, und dann haben wir hier eine Wand. Hätten wir 5 mal 9 hm. 45, reicht das? Nope Müssen mindestens 50 Felder sein Ich bin nicht sicher ob seit dem Update also früher hat, wenn wir eine Treppe reinbauen in die große Halle und keine Tür ist, zählt der Raum da drüber auch noch zur großen Halle. Wir könnten das doch mal probieren. Also drei, drei und auf vier setzen wir eine Wand. mit einer Tür zur Küche. Vielleicht dann hier eine Tür zur Küche und dann so. Ein bisschen klein für ein Wirtshaus. Dürfen doch bestimmt keine kleinen Tische rein, oder? Großer oder mittelgroßer Tisch. Kann können wir nur zwei... Naja, mehr oder weniger. Ja, das geht nicht. Hier könnten wir einen Tisch hinstellen... Da ist die Tür und so, aber dann geht das nicht mit hochgehen. Das klappt ja mal super hier. Dann machen wir hier einfach die Küche draus. Also ein Herd hat bei. Hm. Können wir die denn hin? Könnten ja so. Aber genau unter dem Balken. Ist ein Bisschen doof, dass man jetzt die Kelleranzeichnung sieht. So können unsere. Wir machen mal kurz Pause. So. Wenn der hier steht. Könnten die kochen und etwaige Witze am Balken vorbeiziehen. Also gut, ist im Spiel jetzt nicht wirklich relevant, aber. Oder setzen wir das. Ein nach hinten. Aber hier muss ja auch noch eine Schlachtbank rein, sonst zählt das nicht als Raum. Also als Küche. Die könnten wir doch hier hinschütteln. Das Fenster ist nicht so schlimm. Ich kann ruhig bleiben. Machen wir hier zu. Das hatte ich nur gelassen, weil sie hier noch den Graben auffüllen mussten. Aber jetzt kommen sie auch außen vorbei. So. Machen wir halt eine Großküche daraus. An der Wand brauchen wir eigentlich nicht einen freilassen. Kann einer verpackte Mahlzeiten herstellen und der andere kann normales Essen also Male herstellen. Und hier kann man wenn schlachten. Aber was machen wir dann oben? Ja was machen wir oben? Was ist oben in der Großküche? das lager für die fermentierten sachen also die sachen die fermentieren hier die brauchen ja auch eine bestimmte temperatur und da hatte ich aber gedacht das war die brauanlagen machen wir das overlay wieder aus dass wir hier noch ein lager hinbauen und die brauereien Also einmal Brauern, brauerei und einmal für fermentieren beide hier neben und da kann jeweils oben die Sachen fürs Fermentieren lagern. Und wenn der Alkohol fertig ist, kommt er von hinten in seinen Keller gehen. Das Einlagern. Nur ja, gut, dann bauen wir jetzt halt hier eine zweite Etage ein. Ich bin ärgerlich, dass wir keinen Schornstein oder so bauen können. Hm. Jo. So ist irgendwie ein bisschen Platzverschwendung. Und dann sollte man, glaube ich auch lieber eine, ja was war denn früher in, eigentlich hatten die ja eine, so eine Küchenzeile und dann wie gesagt da vorne Wand. Wir können doch den Lagereingang. Mal hier ist ein Wohnhaus. Wenn wir die Tür entfernen und hier eine Mauer ziehen und die Tür nach hier versetzen, obwohl wir können auch einfach diese beiden, also die Tür entfernen. Die ganze Seite der Mauer entfernen. Und bis hier ranziehen. Warte mal, wo geht denn da die Treppe schon ja. wieder? Ach, ich habe falsch angezeichnet. So ein Mist. Ey, äh, die haben es entfernt. Kann ich nicht bauen. Wir müssen echt die drei hier noch. entfernen. Reichen zwei vielleicht. So mal sehen. Also wenn wir dann. Das Gebäude. Ja müssten es hinten dann auch. Einverbreitern. Kommt hier denn noch ein Gebäude hin? Momentan nicht. Wenn wir so eine Wand ziehen. Bis hier. Und dann noch ein weiter, damit sie auch in den Keller reinkommen. Also bis auf Höhe der Tür. Ja gut. So doll beeinträchtigt das die Sicht. Das Wohnhaus jetzt nicht wir das so machen dann so wir würden zwei Reihen Platz für die Küche gewinnen dann könnten wir doch wenn das oben wirklich mitzählt was wir testen müssen probieren ob das eine Küche einzelraum wird und eine große Halle dann müssen wir hier mal abreißen nur Wände, Einzelebene. Hier oh, ist immer nicht funktioniert. So. So. Dann werden wir aber die Küchengeräte auch noch einmal entfernen. So und lassen weiterlaufen. Eingang zum Keller reicht. Hier wäre dann noch eine Tür eventuell. Wenn sie denn jetzt die Treppe da unten und alles bauen? Gucken, können wir die Treppe da jetzt hinsetzen? Ne, können wir nicht. So ein ärgerlich. doch irgendwie anpassen. Ja, das geht mal gar nicht. So. Und außen probieren wir das auch. Ein bisschen anrunden so. Dann sieht es nicht allzu schlimm jetzt aus. Und solange hier noch kein Gebäude geplant ist, können wir das hier auch machen. Jetzt hier erst nochmal Kellerfußboden. So. Und dann die Treppe, hoffentlich. Ah, geht. So. Hier haben wir einen Boden der Tür. Der bleibt leider hinterher immer. Wir müssten eventuell hier dann noch einen Balken setzen. Würden wir denn jetzt die Küchengeräte hinstellen? So. Boah, das ist aber echt ärgerlich, dass das die Bauzeichnung vom Keller angezeigt wird. Muss mal irgendwie so gucken. Also wenn wir hier die Fenster entfernen würden, unten. Könnte es hier hin. Aber dann ist die Wand immer noch hier. Wir könnten es hier hinstellen. Dann passt hier noch einer rein. Und auch... Kein... Bank. Gut, dann werden wir einfach die Wand da wieder hinsetzen. Beziehungsweise brauchen wir nur diese beiden hier. Eigentlich nur die eine, oder? Kommt da eine normale Wand hin und die Tür. Da setzen wir die Tür schon dahin. Machen Machen wir hier halt doch nur eine Küche draus, aber vielleicht vorne irgendwie eine Wand. Wir könnten einen hier hinsetzen. frei, aber da muss die Schlachtbank hin. Also so, Und dann trotzdem da die Schlachtbank. Werden wir aber innen eine Mauer ziehen. So. Wo habe ich den jetzt? Ja. Oh Gott, den habe ich oben gesetzt. Also. Den mal da unten hinsetzen. So. Wenn man was kaufen möchte oder bestellen möchte, kann man das hier aufgeben. Warte mal, wir machen die weiter nach hinten. Was hier ein kleiner Tisch rein. Warum ist der kleine Tisch eigentlich so riesig? Mhm, doch. Geht. Wir haben doch hier irgendwie Stühle. So. Aber ich weiß immer noch nicht, was wir oben machen. Und hier können wir ein Fenster hinsetzen. Wir müssen dran denken, wir brauchen ja auch noch für die Küche Wandregale zwei Stück. Und da eins hinsetzen. Und dann die Seite hier nämlich auch. zum Beispiel. So. Dann kommt da jetzt eine Tür hin. Hier kommt eine Tür hin. die wand auch da hier stabil ist auch ein nach hinten versetzen ist hier nicht so eng Brauchen wir das so Hier noch einer hin, weil da die Tür hinkommt. Holz so Tür. So. Und hier kommt nur. Ach, jetzt habe ich die Wand falsch gesetzt. Nee. Oder? Ich habe die Tür falsch gesetzt. die Tür trotzdem da lassen. So. Passt da nämlich genau rein. Und dann kann neben die Kochstellen Stellen ein Fenster. Und zwar auf beiden Seiten. Und wenn wir hier noch ein Gebäude hinsetzen sollten, brauchen wir nur das Fenster. Oh, wo habe ich die denn jetzt schon hingesetzt? Dann sollten wir es ähm, hier noch erweitern. Brauchen wir einfach nur die Fenster entfernen. Vorne geht nicht. Also gut, vorne würde auch gehen. Aber wir brauchen ja auch, wie gesagt, damit das als Küche zählt, zwei Wandhalterungen. So. Um die Arbeitsplätze, haben wir gesagt. Einmal Den Boden hier. so vorne auch einen Steinboden rein. Es muss ja hygienisch sein also, es soll wir, wir machen erstmal hinten. So. Wenn wir dann man kann ja das gekochte nach oben essen. Gute Idee. Und oben Holzboden hin. So. Ha. So. Über die Tür kommt erstmal. Na, ja, hier kann ja auch kein Fenster hin. Ja, wir gucken einfach später, ob hier ein Fenster reinkommt. So. Ja, so. Haben ein paar Fenster. Wenigstens oben. Aber vorne welche. So. Die ist gebaut, dann können wir die wieder abrunden. So. Sieht doch gleich viel elegan eleganter aus. Vorne die ist abgerundet. Was machen die eigentlich den ganzen Tag hier? Oh, das ist eigentlich keiner. Schrauben Warum ist die Treppe da nicht gebaut? 45. Ja, haben wir doch aber. Ja, 1900. Wir haben ewig viel davon. oder oh, da unten. Boden. So. Ja. Gut, wir hätten es hier auch einfach hier die Mauer hinziehen können. Aber ist jetzt auch egal. wir werden hier wohl noch Fenster einbauen und hier die Ecke abrunden so gut dann gucken wir mal bei den anderen Baustellen ja die haben sie nicht Gott, die verrotten echt mal Hätet Essen zu Essen, beschafft Ressourcen scheiße macht das jetzt hier mal. Ist jetzt nicht so schwer, oder? Wieder abreißen. Wenn das nicht befehlt machen die das gar nicht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So stehen die Bücher draußen verrotten. Da müssen wir neue herstellen. Muss jetzt gar nicht sein wenn die Bücher auf dem Boden liegen, werden die auch ordnungsgemäß von unseren Hunden exsortiert. Geht doch. So. Ist das hier denn fertig? Ach, wir haben gar kein Dach an. So, das ist fertig. Wie sieht das vorne aus? Muss auch noch geändert werden. So. Also das ist unsere Bücherei. Das heißt, wir brauchen ein Büchereischild. Haben wir denn irgendwas, was einem Büchereischild ähnelt. Ein Buch wäre ja schön. Ja, was davon Schloss und Schlüssel vermittelt. Mit den Büchern kannst du dein Wissen aufschließen. Keine Ahnung. Wissen, vielleicht blau. ich denke das auch gar keinen Sinn, aber. So. Hier wirst du geheilt, falls du krank bist. So. Dann haben wir aber natürlich oben, wenn wir. Was ist denn das jetzt hier? Warum bauen die in den Steinboden ein? Hä? Ach nee. Ich habe den auch auf der falschen Ebene verlegt. Das ist ja was. Wenn wir hier das als abgeschlossenen Raum machen, wäre das eine Kneipe. Aber eine Kneipe, in der du besoffen nach unten laufen muss. Also in einer, wo du eh unten sollst und oben säufst, da geht das ja aber. Hm. Autospeichern beim Runterscrollen. Oh, so, hier muss ein Boden hin. und Mist. Hoffentlich liegt der jetzt auf der richtigen Ebene. So, jetzt liegt er auf der richtigen Ebene. Gut. Sobald da nämlich ein Dach drauf ist, zählt das, dass es ein abgeschlossener Raum ist, als Küche. Wandregale haben wir 1, 2, 3. Zwei brauchen wir. Wir können aber vorsichtig nochmal nachgucken. Küche. Küche, Küche, Küche. Küche. Ein Herd, zwei Keramikwandregale und eine Schlachtbank. Oh, wir können hier erstmal, was können wir denn? Ja, üppige Mahlzeiten geht nicht. Weil ja partout keiner der Händler Kräutersamen dabei hat. Ja. so ja können die echt alles nehmen da wir echt sehr viel von dem Zeug haben brauchen wir irgendwas anderes oh hier Honig lieber nicht da war besser wenn wir den verwenden für Getränke und wenn sie das haben dann können sie an dem hier auch im normalen Essen arbeiten Und hier machen wir das andersrum. Schade ist, aber wir haben zwei, vier, sechs, zehn, zwölf. Jetzt zwei neue Siedler bekommen. Ich weiß gar nicht, warum erst so wenig. Ja, das dürfen die benutzen. Holz nicht. Und Honig oh, nicht, nicht. Hier genauso. Honig oh, brauchen wir. Holz auch. Und hier haben wir das vergessen. Honig. Oh, Holz. So, hier kann wieder, wenn wir was haben, kann er also es auch schlachten. Ah, okay. Hier fehlt das Dach, deshalb ist noch keine Küche. So. Dann baue die Küche. Ah, die haben die Treppe gebaut. So, und eigentlich, wenn sie das jetzt haben, sollte das unten als Küche zählen. Echt, jetzt mach doch mal fertig. Er traut euch. raum erstellt Küche. So wollten wir das. So. Also, was haben sie hier drüben fabriziert? Oh, die haben das so gebaut, wie ich das wollte. Sehr schön. Dann werden wir hier jetzt noch schnell einstellen. Eisenbaren. Aber ja, cool, reicht eigentlich. das Ding kann eigentlich ruhig laufen so, es an ist also. hm. kann der hier noch Silber machen falls wir Silber haben machen wir 500 Silber Und hier, der kann auch noch, wenn Eisen produzieren. Hier ist jetzt ganz wichtig, dass wir wieder nachkommen mit Lehmziegeln. Oh nein. So oh nein. Nein. So. Hier stellen wir jetzt Kohle her, die hat wohl einen höheren Brennwert. Wie Holz. Daher nehmen wir dann zum Heizen lieber Kohle. Und der kann ja noch dem herstellen. So. Natürlich aber kein Holz. Kein Holz. Kein Holz. Der macht ja aus Holz. So. ja auch. Kein Holz. Kein Holz. Ab und zu brauchen wir ja Holz. Und das dann immer alle. Und wir wundern uns warum. So. Gut. Dann kommt hier. Der Steinmetz rein. Hier, wenn sie es dann auffüllen. Nein, nein, nein. Hm. Bauen sie hier Erde hin. Will ja keiner. So. Also hier kommt Steinmetz hin. Hier werden die Steine und das Lehm gelagert. Für auch die Brennöfen. Hier machen wir eine Schmelze und Moment. Also die Schmiede machen wir hier rein. Und hier war noch einer mit Feuer. Oh, warte. Ich ja, glaube, welcher ist denn das? Ich glaube, der Rüstungsmacher. Haben wir den noch gar nicht? Holzwaffen, schmelzen, schmieden, Holzwaffen. Oh, der oh, das hier oben und das hier, Rüstungsmachertisch. Benötigen wir dann natürlich. Kommt ja hier rein. Wir haben keine Erde. Ich habe hier einen halben Berg abgetragen und die haben keine Erde. Ich deren Ernst. Hm. Dann trage it ab. Ja, bis... Sie sollen ja auch nur bis hier haben. Spiel. So. Haben wir gut was geschafft? Gut. Hat ein bisschen gedauert jetzt hier wegen dem Umgestellten. Oh. So. Aber es ist jetzt eine Küche. Jetzt müssen wir noch gucken. Vielleicht hier auch nur so wie eine Kantine rein. Wird ja auch gehen. Und die Kneipe trotzdem da drüben. Dass gut Bier hinten gelagert wird. Vorne viele Tische. Wird dann als große Halle gewertet. Und hier kommt man in den Keller. Essen können sie auch direkt hier produzieren und. und der. Hört sich zum Beispiel immer Essen für seine Gäste von. Direkt aus der Großküche holen. Ist ja möglich, also. Dorfbewohner. Ach, sind das ja Schöpfer. Wo haben sie sich jetzt wieder eingebaut? Warte mal. Oh, nee. Ach, der Hund kommt da nicht anders hin. Fruchtsaft, grober Wein. Okay. Machen wir lieber hier einen Hang hin. Mit der Erde, die wir nicht haben. Okay. So, auf jeden Fall wollten wir jetzt noch einmal schnell in den Keller gucken. ob sich hier irgendwas tut. Also. Wie haben Sie denn das ausgegraben gekriegt? Faszinierend. Ach, warte mal. Ich kann doch jetzt, hier ist zwar frei, aber wir können jetzt hier doch schon wieder die Treppe nicht setzen, oder? Nö. Dann müssen wir diese drei hier entfernen. Ja. Die drei entfernen? Oh Gott dann ja hier auch. So. ist denn hier was Warum fehlt denn hier was so das ist das hier wo sie noch nicht hinkommen hier ist die treppe dann müssen wir hier den boden einziehen erst hier also hier ist so schwebend wenn sie diese drei entfernt haben hier kann dann hinterher wieder einer hin. An die Stelle hier. Cool, das geht überhaupt nicht. Warte mal, müssen wir müssen mal auf jeden Fall. Ah, da den gesetzt, okay. ist einer. Und hier hinten müssen wir dann auch einen Holzbalken so quer setzen. Und ich habe das ähm, so kreisrund gebaut runter. Und hier ist die vorletzte Ebene. Und hier ist unser Kellereingang. Da, das war zwei Etagen hoch haben den Kellereingang. Und für etwaige Lager, die wir hier vorne noch machen, damit sie nicht alles hier hinten, dann entfernen wir hier nämlich die fertigen Lebensmittel, nur noch dass hier rohes Zeug ist und hier vorne kann dann oder auf der Seite wohl er ja vielleicht nur noch die fertigen Gerichte gelagert werden, denn momentan kochen die nicht, weil sie zu viel zu tun haben, auch wenn die Priorität beim Kochen bei denen die es können und allen anderen gut hoch ist. Da aber noch so viel zu tun ist... Warum steht der hier eigentlich noch? Hier fünf stehen. Also da noch so viel zu tun ist, kochen die halt momentan nicht. Auch wenn hier immer steht, bereitet Essen zu. Aber die fressen scheinbar ohne Ende. Und die Hunde müssen wir auch mit einberechnen. Die futtern auch ohne Ende. Und zwar auch unsere verpackten Lebensmittel. Dass wir ab und zu ein Auge drauf haben, nicht dass sie verhungern. Gut, das sieht jetzt aber schon recht weit aus. Das Gebäude kann dann bald erst ab. Wenn wir hier die Steinmetze entfernt haben, die hier drüben hinkommen, und dann werden wir noch auf diese Seite, Das das mal so an, hier für die eine Fraktion eine Kirche errichten. Und auf der anderen Seite, oh, hier kann man das ja irgendwie so den hier als Anhaltspunkt nehmen vielleicht. So ein bisschen Vorplatz vor der Kirche. Und hier werden wir das auch machen. Gut, während wir das die andere Kirche bauen, müssen wir hier auffüllen, sehe ich gerade. Oder deren Kirche ist tiefer gelegen, abtragen geht einfacher. Das müssen wir uns mal überlegen dann. Und hier hinten ans Ende und dann mit einem Vorplatz die riesige Tempelanlage für ihren Schöpfer. Mich. Ja, Oder für deren König. Kann man sehen wie man will. Auf jeden Fall wird das Ding einen Stuhl haben. In der Mitte. Also Mitte Ende vom Gebäude logischerweise. Für einen riesen pompösen Empfang. Gut, dann werden wir in den nächsten Folgen gucken, dass wir erstmal hier jetzt weitermachen, weil die Küche ist ja jetzt ein Raum mit Bonus. Den Keller machen die automatisch. Ich sehe gerade, die Schlachtbank hier kann weg. So. Die Lagerfeuer können auch entfernt werden. Weil in der Küche gibt es einen Bonus. Wir haben Tierfutter, frisst nur keiner. Warte, dann wenn wir von mir aus das mit dem Tierfutter hier stehen bleiben. So. Die Kirchen müssen stehen bleiben. Und die sortieren wir dann ja erst um die Steinmetze. Okay. Dann hoffe ich, hat dir Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann.